Willkommen Reisende, wir befinden uns wieder auf dem Planeten von Genshin Impact. In der letzten Folge haben wir die Anfangsstadt ein bisschen erkundet, es ist ein Drache aufgetaucht, ein Tempel haben wir schon erkundet und einen Umhang bekommen, mit dem wir gleiten können. Heute wollen wir erstmal die anderen beiden Tempel besuchen und abschließen. und danach sehen ob wir die nächste aufgabe auch noch direkt im anschluss schaffen abenteuerstufe 16 ja welche sind wir denn ich will nichts markieren wir sind stufe Abenteuer Ach du. Sechs. Wie soll wir das denn machen? Ankündigung. So, da war nichts. Nachricht. Paymon, hey Erläuterung zur Entscheidung. Die Wartung der Platzierungsfunktion. Der Kanne der Vergänglichkeit. Kann können. Der Kanne der Vergänglichkeit gegen tolle Sachen eingetauscht werden. Cool. Überreise. Ja, die kommt wohl erst wesentlich später im Spiel, denke ich mal. So eine Errungenschaft. Äh. Ich könnte die nicht einfach oben anzeigen. So. Ja, dann müssen wir jetzt mal sehen, wie wir... Level höher kriegen. Abenteuerstufe. Wie kann die denn hoch? Ups. Ad Astra Genau. Belohnung. Belohnung erhalten. Abenteuerstufe unzureichend machen wir die denn jetzt mal höher? So. Elementarprüfung geht nicht. Hier können wir uns den Teleportpunkt mal holen und ein paar Monster umbringen. Vielleicht steigert das irgendwie noch unsere Abenteuerstufe. Das hier ist ab 15. Der war doch auch erst ab 14. Ja, wir probieren einfach mal uns hier hin zu teleportieren, dahin gehen. Und wenn nicht, können wir uns wenigstens noch den Telepunkt holen. Ich weiß nicht, warum die hier blau sind. Der ist auch blau. Der hier nicht. Hm. In Ordnung. Müssen wir mal schauen. So, muss man hin. Äh, super, da gab es eine Aufgabe. So, die ist aber da konnten wir doch eben nicht reingehen. So das letzte Mal als wir hier waren, weil die Angst hat. Wir die Aufgabe nicht annehmen. Zubereiten geht aber. Was wollen sie jetzt haben? einmal Mehl und Ein Stapel erhalten. Ja. soll mal zubereiten? Oh, ich sollte das echt mal lesen. Mehl, ja. Nicht so gut. Ich hoffe, wissen das jetzt hier. Hirschjäger. Einmal. Nicht sehr. Okay. Hirschjäger heißt einfach nur die Aufgabe so oder können wir irgendwas herstellen, was Hirschjäger heißt? Wir können nichts herstellen, das Hirschjäger. Ist. Warum auch? Manuell zu bereiten. Ah, perfekt, wie im echten Leben. wir eh für nichts anderes. Können wir uns auch erstmal die Kochkunst jetzt skillen? Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Automatische Zubereitung von Spieß mit Pilz und Hühnchen. Ah, cool. Kein Bonus. Ach, das reicht, wenn man das mit einer Figur macht. Das ist ja cool. Also völlig umsonst wieder hierher. Naja, klar. Da gibt es doch bestimmt jetzt auch wieder keine, oder? Man wüsste, wie man Aufgaben erkennt. Da gehen wir jetzt da und dann nach Nordost. Also Nordost. Äh, da lang. Da rechts hinten ist der Tempel, aber vor uns leuchtet irgendwas. Scheiße. Kann auch noch ein bisschen leveln. Ein Schild bringt ja mal gar nichts. Ich jetzt wisst wüsste auf welchem Level die ist. Hübsche Truhe. Oh, Alles einsammeln. Oh, das sind auch noch Sachen. Hm. Oh, jetzt aber. Das Gen aktiviert. Kann ich nur... Nicht jedes dieser Kräuter kann man auch wirklich mitnehmen. Aber alles, was funkelt, sollte man wohl lieber mitnehmen. Aber wir noch am Anfang stehen. So. Oh zum Verfolgen. Geht gar nicht, aber ist okay. Unterbrennt es. Brennende Blumen. die einsammeln? Und die brennen einfach nur.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 Der gilt in Japan bestimmt als schön längst. Jetzt darf ich vertauschen, oder was? Tempel des Wolfes. Ja, mal gucken gehen, was? Aber wie jetzt schon, oder was? Gruppenstufe 5. Aber heck. Man kann später nochmal reinkriegen. Bessere Belohnung. Ah, okay. Für die Aufgabe geht das auch so. Ja, mach doch. Nur die drei Charaktere. Den nehme ich mit. So. Hm. Ja. Abenteuerst. Ah, jetzt steht es oben drüber. Richtig gut animiert. Was ist denn jetzt kaputt zum Probieren. Ne? Gott, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Ah, wenn ich drauf gehe, dann nicht hier. Gut, diesmal habe ich gelesen. Wenn hm. ich Wait, wie you know? <lacht> nee, auch irgendwas. Jetzt. In einer genügend lassen Umgebung werden das... Ach, jetzt muss ich irgendwie Wasser aktivieren, damit er es einfrieren kann. Ja, war ja klar. Ja, einfrieren. Gute Idee. Oh, oh. Ah, cool. Das war ja ein Special Move. Uh, das ist ja geil. Ich kenne das Flammenwerfersheld. Die sind am Laufen. Melde den Flammenwerfer kurzzeitig an, indem du Kyro-Effekte verwendest. Schnell durchlaufen. Einsammeln. Hat noch nicht. Los, los, los. Alles einsammeln. sein. Tak. Uh, der hinter ihr gesprungen. Das ist ja witzig. Ah, oh, Brücke cool. leer im Windfeld. zweimal Vor schnell hintereinander um Wind aufzusteigen. Nee, da wollen wir ihn. So, aktiviert. Öffnen, ja. Oh, machen. So, und jetzt. Ein Riesenschleim. Das also, ist Feuerschleim, habe ich auch gesehen. Aber ja, ist ja halt gut. Oh, hat ja mal gar nicht geklappt. muss für die Special-Attacke eigentlich mal einsetzen. Was ist denn das hier? Hm. Super. Alles oh, einsame Noch irgendwas? Ne. Ja. Dass man die Kamera schön unabhängig vom Charakter steuern kann und der in die Richtung läuft. Die Stacheln unter Wasser machen es unmöglich hier zu schwimmen. Ich werde nicht drüber springen. Ja, darf ich nicht. aber ja. Hätte er das nicht vor dem Springen erwähnen können. Hm. Ich zwei Sekunden warten. <lacht> Ich bin nicht wundern, die exakten Details. Wenn du Interesse hast, kannst du den acting über das wissen. Also, was soll ich sagen? Ah ja, das unabhängige Steuer mit der Kamera ist echt gut. Uh. Oh nein. Guck mal, die Tür ist nicht, die geht alleine auf. Jetzt kommt bestimmt ein Riesenmonster. Hätte ich es kaputt Bravo. machen können? Oh. War bestimmt falsch. Wieso ich bin ein recht guter Kämpfer? Er ist doch gegangen. Ich Stimmt, zwei gesunde Augen und läuft nur so rum Ja, Taverne geht nicht, die haben Angst wegen dem dämlichen Sturm. No? We've seized another temple from Storm Terror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care him. of other things while I'm at it. See you later then. Bye-bye! Bye-bye. There's no way Hilly Turtles organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. <laughs> Thus you were behind this. Also, das Anime-Design ist richtig gut. Oh, uh, wer ist denn die Braut? Ah, oh, hoffentlich ist es eine Braut. Oh, nee, ist ein Kerl. Äh, war ja klar. Nein, zu verfonieren. Always so inefficient. Agree to so disagree. But. Ihr Involvement in this just made things a whole lot more interesting. Wo ist der Schönling jetzt böse oder nicht? Klein mal nicht. Hier Lernbereich Bereich vorzufahren. Auftrag abgeschlossen. Keyern erhalten. Dieses Schwert. Oh, warte hier, die eine hat doch. Hm, ja das Schwert, was? Das ist jetzt die Frage. So, Waffe. Wechseln. Nö, taugt nichts, War ja klar. hier so. hat Bogen. Ja. Die hat zwei Hände. So, das möchte ich auch nicht dasselbe. in dieselben. Super, kann ich nur ihr geben. So kann er das auch nehmen. Uh, er kann das auch nehmen. Rotes oder blauen Kleidung. Also, verteidigen. Sechs. Nehmen den da. Ist farblich irgendwie besser und ist auch nicht schlechter also Daten. Oh, interessiert mich nicht die bohne danke hintergrund stimme yeah, yeah, alle gesehen artefakte haben wir noch welche ich kann ja nur nicht zwei in dasselbe geben geht ja schlecht ich irgendwie nicht eines in blaues kriegt. Lebenspunkt lebenspunkte ja nee der kann gepflegt das ding nehmen ja wechseln habe ich doch gerade gesagt oder nicht so bonus lebenspunkte lebenspunkte sind besser da habe ich nichts Sinnvolles aber egal so ja Artefakt da genau blau anlegen so. ja dann haben wir jetzt alles updated haben wir nicht das ist immer noch ein Ausrufezeichen was ist denn jetzt Ja, weil er neu ist. Ha, ha, ha. Ich muss sich situationsbedingt einsetzen. So, wo ist der andere Tempel? Und wir mal irgendwie den Telepunkt holen. Ne? Ist ja alles so weit auseinander. Entweder können wir hier durchgehen oder hochklettern. Sonst müssen wir wirklich hier den Weg gehen. Also ein bisschen noch. No, oh, warte, kann ich mir da einen Punkt setzen? Verfolgen. Genau. Die Karte nicht mehr klein. noch Was will? Verfolgen da. Und jetzt der Weg? hier einfach hochklettern, oh, das ist natürlich cool, die kann einfach klettern, in anderen Spielen geht das nicht, So, also, wir ein bisschen nach da, uh, 13, warte mal, noch irgendwie in der Fernangriffe kann, wer war, 2, hm, Keine, gar keinen Schaden gemacht. Ballabgabe? Was für eine Ballabgabe? Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, das bringt Feuer gegen Feuer, bringt mal gar nichts. Ja, wir haben noch Iceboy. Dann mach mal. Tu mal so als ab. Ja, freeze. Gar nichts gebracht. Mal friesen und oh, will daneben, daneben gefriest. Er lebt ja immer noch. Was ist mit oh, da ist ein Ei. Ach, eine Maske? Hm, schade, ja, ich kann mich ja auch schnell ablenken lassen. Oh, guck mal, da ist er so stark. Der ja, dann war das 2... Warte, den kann ich anquatschen. Oder das ist einfach nur stark. Das verdampfen. Verdampfen. War ins Feuer gegen Eis überhaupt? War was zum Henker? Ich Weiß was zum? Jetzt müsst ihr den Schutzschild wieder runterballern, aber es muss dann hin. Oh, uh, dort. Echt jetzt? Uh, irgend so ein Zweig. Hübsch, Truhe, alles einsammeln. ist denn jetzt hier ein, ein komisches Symbol auf gerade? Karte? die Kiste. Hm. Ist ja genau hier sein? Ja gar nichts. Scheiße, kommt die da hoch? Ich sehe gerade, das von der anderen Seite viel sinnvoller. Ich wir gehen den runter. So, wir gehen von der Seite. So, da hoch. Dann links und dann ist bestimmt wieder gar nichts. Ach ne, echt jetzt? Runter. Na egal, holen wir uns jetzt erstmal den Teleporter. Ist doch irgendwas. Dieses großes Symbol auf der Karte. Obwohl ich die Truhe habe. Also muss da noch irgendwas sein. ich jetzt mal ganz schwer von uns. Oh, Minze. Minze kann man für irgendwas brauchen. Nee, nee, ja. F. also kriegt man auch Erfahrungspunkte. Da oben ist echt was. Hab ich es ja gewusst. wir jetzt rein. Nicht von hier. Vielleicht ist das schon wieder irgendwie ein geheim Trick. Da hin? Da muss ich ja dann auch hochklettern. So geht schon mal, wie kommen wir jetzt da hoch? Ach, jetzt auch mal, geht das oder was? Ah, einfach ein Stück zur Seite. Okay. Wo hm. irgend so ein Gegner Kugelwassertruppen? Den ja. Ich glaube, da war doch irgendwas. Ich glaube da unten in dieses Ding. Oder tut man die einfach in diese Teleport. da irgendwo ein Inventar. Müsste das doch drin stehen. Wassertropfenkugel. Wasser. Was das auch immer sein mag. ein In Gebilde aus verdichteter anemo energie über es der Animo-Statue um, um ihre über die Jahrhunderte Kraft hier aufzubauen. Nemo-Statue. Das ist doch die da, oder nicht? Aber das sieht verdächtig aus im ein Teleportspunkt. sieht schon ein bisschen anders aus. So. Da, also wenn ich mich dahin teleportiere... immer noch ein Stück entfernt, aber ich kann ja gleiten. Ich glaube, das ist diese Statue. Und es leuchtet riesen riesengroß. Leiten verbraucht Energie. Warum? Was ist das noch vom Klettern? Ja, wir gehen mal ein bisschen hier. Ja. Da ist so ein Wasserding. Nummer zwei. Schießen auf dieses Wasserding. Oh, ja. Oder auch nicht. welche Tasse hier drückt. Ja, reicht ja auch irgendwie. Lass mal wieder löschen. Müssen ja hier nicht alles anzünden. ist jetzt dieses hm, wieder weg Alter, da geht ein Fußgänger hier gibt es ja noch andere Leute hm. so. mal sehen, ob das jetzt auch die Statue ist oh, oh kacke hm, nicht jetzt Statue der sieben. fast so ähnlich Anbieten. Malone benötigt. Was hab ich da? Ist doch um die richtige Statue oder nicht? B, hier gibt es noch mehr als eine Statue. Kind mit Flügeln. Stufe 3. Jetzt brauche ich vier von den Dingern. Was bringt mir das eigentlich? Nichts. Mal, da ist wieder so eine Kiste hey, so ein Symbol ist es ist in dem in dem Baum unter dem Baum über also hier sind zwei von diesen in dem Baum ist ist der unter dem Baum kann man tauchen gibt es keine Höhle. So, wie das aussieht. Aber es ist da. Also. Warte mal, ich kann die doch hier irgendwie. Wieso verliere ich Ausdauer, denn beim schwimmen? Also, hier, ich habe doch Eisboll. Dann werden wir. Auch. Oder muss ich die aktivieren, deaktivieren? Ah. Aktivieren. Okay. Wie viele von den Dingern sind hier? diese Fee haben. Oh Scheiße. Also ich muss da hochklettern, darunter fliegen oder schweben. Oh, was ich? Das ist auch gleich so ein Tempel. Und beim Schweben muss ich das Ding treffen, ne oh. Das klappt doch im Leben nicht. Uh, geil doch. Hat gefunst. So, jetzt habe ich das eingesetzt. Jetzt sind die anderen der Karte weg. Ach, der zeigt immer nur ein... Das ist ja doof. Der zeigt einen an und dann... musste er der erst abgeben. Wenn er ganze Tag beschäftigt keine sorge wir machen gleich den tempel erstmal jetzt hier gehen siegen der stadt ah, da bringen oh. der ist doch Er muss ja dann da oben ach da da oben ist er ich in Dunkelheit kann ich da in anderen Augen zum etwas gerade durchsichtig Zeichen okay die Einstellung auf Ultra trotzdem ist der durchsichtig verstanden hat, geht's ja eigentlich. bringen oh. Alle da bringen. Ha, ha, der zeigt mal nur einen an. Schaffe oh. <lacht> <lacht> ich es. Ich es geschafft. Ja, aber hier war doch noch ein dritter. Da ist noch. Auf der anderen Straßenseite. Halt. Da oben. das wird mich mal interessieren können, die auf drei Haupt. Nee, ne? Nee. Ich nur so ein Energieschild. Ah, der bringt gar nichts. Jetzt ich den an den kommen. Ich jetzt. Das ist sich mit dem Tempel, der hier irgendwo war. Wo wir jetzt hingehen wollen. Da hat gerade einen Bogen auf mich geschossen, habe ich genau gesehen. Da oben, hm. zwei gedrückt. Was war denn? Hm. Da oben war doch. Das ist auch der richtige Tempel. Ein Teleport in der Nähe. Da müssen wir dran denken, dass wir hier, also wenn wir da sind, müssen wir hier lang gehen, um darunter zu springen. da Nicht anders dran. Ja, gut, ich sehe das Ding schon bei mir. Uh, 1 kann bergbau. Das ist ähnliches wie oh. ja, drauf einschlagen. Das ist ganz schön weit weg, dieser Tempel. Außerdem müssen wir noch irgendwie... Oh nee, da ist so ein Windding. Was ist denn jetzt kaputt? rein gut dass die schlamme einfach so auftauchen wichtige informationen g alte holz ich kann die einfach umkloppen oder was Das ist ja witzig so macht man holzhacken man muss schon sagen es ist irgendwie witzig so wo waren jetzt dieser ich bin auch dieses windding nehmen das ist ja klar. Ja, das ist also ein Stück höher und dann darüber. Ah, ja, uh. war ja cool. Da hinten ist ein Tor. Hauptsache hier steht wieder keiner rum. ist. Das war alles gesperrt. Wie soll ich denn den jetzt machen? Ich hab den doch. Was zum... Aber da ist immerhin noch so ein ah, da ist die alte. Okay. Jetzt holen wir uns erstmal dieses blaue Ding da. Oh. Wildschwein. Ja, okay. Sein problem, ey. Und schon sieht man die andere wieder nicht. Warte, noch irgendwo einer. Wo? Ich hab die alte vor dem Ding ja nicht gesehen. Ja, ich will da jetzt rein. Los, los. Also. kurz reingehen? Oh, ja. Dicke zum Verfolgen. V. Mache ich. Mach hier gar nichts. Wer ja, weiß? Nee, Lisa, Nee, Tempel. Jetzt kommen wir rein. So. Jetzt drei auswählen oder kann ich vier auswählen? Ah, also Nummer vier. Cool. Mal gucken, welches Element und Rätsel, also. Na ja, Rätsel wird ja erklärt, aber sonst diesmal erwartet in dem hier. So. Also hier geht schon mal Licht an, wenn man hochgeht Und sie ist schon oben, war ja klar. Sie gibt sich Mühe. Ja, also darf alles ich machen. Ach, jetzt bin ich doch sie. Cool, was hatten sie? Oh, Das ja krass, wenn sie jetzt so eine äh Dunkelheit Fähigkeit hat coming from -hmm. uh, deep within this temple. Wind. Also da hoch, darüber. So hm. ein Let's oh, oh. oh das ist nicht hoch genug. Das ist echt jetzt? Was denn jetzt? Wie zum. Was? Wie hab ich das hingekriegt? Okay. Oder zum Henker. Wie hab ich denn das gemacht? Ah, ja, was war das denn? Ah. Die Wände sind nicht gut programmiert. Da natürlich eine Wand gefallen. So, jetzt gucken wir vorher nochmal. Damit man die Wand ja nicht hochklettern kann. Das war nur dieser eine Windkanal. Sonst müssten wir im Gebäude nach oben. Und dann rüber. Den Windkanal hatten wir ja schon. So weit war ja klar. Eins, wir müssen hier lang. Außer Fasche. Die Tür ist zu. So, was hatten die Alte jetzt hier? Ich kann eine Lampe machen. Uh. Echt mal. Nächste Woche beschäftigt. Und diese Süße monument. Ja, weiß ich jetzt auch, haben wir ja draußen schon gelernt, ne? Ich habe 20 Sekunden einen Mach doch. Was zum Hank habe ich gerade gemacht? Wieso kann ich denn ja nicht noch mal auf diesen... Wie soll ich das denn machen? Was zum... Elementarfähigkeit gedrückt. Ja, mach ich doch. Der klappt auch trotzdem nicht. Okay. die Kiste haben. Das einpacken. Morra. Morra, morra. Kann ich hier da irgendwie hin? Nein, ne? So einfach. Lass mich raten. Ich darf den Eisboy nicht nehmen. Was ist denn jetzt kaputt? So. Wasser unter Strom. So, hm. Der nächste Windkanal. Hm. Ich hab zuerst Windkanal gesagt. Ganz einfach. No. Oh, durch die Tür kann man nicht durchglitschen. Wir müssen im Wasser stehen bleiben. Chain lightning can be set off between electrocharged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Limpe mit Kurzschluss Bin gleich Mause tot. Ob oh, nicht sie noch so ein in Terms of Mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Was? You've never seen a vision? Ooh. Just where exactly are you from? Are you a hilly troll with some level of reasonable intelligence? Oh, oh, oh geil. No, I doubt it. Wenn ich jetzt sterbe, ist es egal. After all, hilly trolls aren't exactly known for their smarts. And you. Den Endpost schaffen wir im Leben nicht mit nur 34 Leben. Da bestimmt auch wechseln, oder? Muss ich das mit der durchspielen? Muss das bestimmt mit der durchspielen, sonst gescheitert. Alter, kannst du auch drauf schießen, oder? Martisch verlassen, erneut, noch. ich frage nicht, ob die Kiste nicht bekommen. Ähm, nein. Ah, ist mir jetzt egal. Nee, ich krieg die Kiste nicht. Kiste, Kiste, Kiste. Gut. automatisch verlassen ja kann man das nicht auch irgendwie das bestimmt verlassungszirkel uh, ja. Ja, gut ui, ui, ui, das hat alles lange gedauert ach nee uh. Uh, jetzt kann man die endlich anquatschen die Leute Wenn der Sturm vorbei ist Die kriegen wir auch gleich. it's fine. Well, all that life, wanna go back and see all the knights do, but if you got anything more interesting to do, Paimon? By the way, we obtain another Anemoculus in one of the four. We might come across more of them in the future, so don't See jetzt. Ihr habt um Auftragsmenü. Abenteuerstufe 10. Es ja, geht überhaupt nicht. Komm in der Abenteuer. Ja, das ist mir gerade voll Wumpe. Wir brauchen eine andere. Hauptquartiersretter oh, Ohrens. Das so, ist alles in derselben Richtung. Naja, das werden wir auf jeden Fall nächste Folge. Oh, ist es ist in der Stadt oh, ergibt auch so In der nächsten Folge rausfinden, wir konnten die prüfung heute beenden, haben sogar noch ein bisschen Sachen für diese Statue einsammeln können. Zwei neue Charaktere bekommen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. und Wiedersehen.